Heck yeah! Ja, so kann ich meine Rivanen. Oh shit. Na dann, auf geht's. Digga, wie groß ist das Ding? Digga, wie groß? Das ist es? Dieses Mistgestalt-Ding? Das ist aus wie Knochendinger. Digga, das Ding sieht überhaupt nicht schön aus. Seid ihr einfach trotz aller gefangen kommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da habe ich echt platt. Hopp und Maike, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht an Maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Entenalos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Entenalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich jetzt nur noch mit einem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, ist Jam time Er sich nicht an, oder? Was Was Oh shit Das ding hat sogar die Pokémon zerstört und greift mich jetzt an Aber ich habe sogar keinen Meisterball Andynalos erscheint Also soll es nicht besiegen ne? Kann ich überhaupt angreifen? Ich glaube, ich kann nur noch ein äh, Pokéball werden, oder? Ja, wow! Der versucht zu fangen, während es auf Level äh, 60 ist, Alter. Und volle Heilung hat. Ja, dann würde ich so einfahren mit einem Pokéball. Dass du überhaupt einmal gewackelt Das ist ein Wunder. Ah, oh, es ist Typ Drache. Okay. Oh, genau dann verbrenne ich. ey Oh, was ein Rotz. Digga Ist das Typ Feuer? Ich würde dich zu sehr schwächen. Okay, ist nicht sehr effektiv, passt. Na, das ist ja nur Level 50. Und ich würde will definitiv mich besiegen. Ich würde es schon halt gern fangen. Nächstes oh, uh. Level 60. Okay, dann ich nichts gesagt wollen? Oh, ich habe mich nicht heilt. Top Genesung, damit die Verbrennung gleichzeitig weggeht. Wir wollen es schwächen, bis es bei rotes ist, und dann in unseren wunderschönsten Meisterball überball äh, ever w wird. Ver Okay. Was warum kann ich den Ball nicht mehr setzen? Kannst keinen Ball werfen? Ich soll es besiegen? Bin ich schön wie ihr meint? Jetzt habe ich besiegt. Okay, das war gewollt. Es lebt noch? Ich hab's noch besiegt. Digga, was? Oh. Was passiert hier? Digga, eine Quaser oder was passiert hier? Mm. Scherz. Das Ding hat eine giga Dynamics äh, form Wow, was für ein Koloss. Das haben wir allein nicht mal Kämpfen gemeinsam. Digga, Ich darf mich nicht mal... Oh mein Gott, wow. Ich bin aber zumindest voll geil. Mein Team auch? Okay, das immerhin. Danke. Danke, Entwickler. Ihr seid lieb. Hackfache, bitte. Was? Was ist denn alles? Ich kann keine Sacken einsetzen. Ich auch nicht. Stimmt ja, wir haben doch im mal ein Schwert und ein Schild gefunden. Äh. Ja, keine Ahnung. Michael, nimm das Schild! Oh, was willst du? Es ist veralt und rostig, aber für irgendwas muss es ja gut sein. Verstanden! Oh. Oh. Und sie erscheinen wieder zum Leben. Das sah hier denn sieht so süß aus. Wow. Summer Center ist auch richtig cool. scheint zur Hilfe. Was? Was passiert da? Sie fusionieren und geben Sascha und Samasenta neue Kraft. Sie werden nun zu ihren Boxformen. Also die Form aus der auf der Box. <lacht> Damn! Die kämpfen einfach mit. <lacht> Angriff von Sashians äh, steigt, und Verteidigung von Samasensa steigt. Oh oh ein Zwinger! <lacht> Ist was cool. Präzision Schutz, Schuss Jaula, oh, danke, super, richtig OP-Attacke. Eigentlich Jaula, vor allem im Multiplayer, also mit mehreren Pokémon. Ich meine, Doppelkampf oder so, das ist mega OP. Deiner Wurm, was oh shit. 200 oh, pass auf! Das war nicht meins, Vollock, aber still! Hilfe! Piu! Was? Oh! Dank Sascha, das wir, können wir wieder Attacken ersetzen, jetzt geht's richtig los! Ja, aber ich soll für Pummel wechseln. Risiko-Tackle? Nein, mach das doch nicht! Digga, du stirbst! Die also, kämpfen aber nicht mit, wir müssen alleine schaffen. Äh. Uh. würde sagen Kursi ich habe dich nämlich ganz doll lieb Kursi Und dieser wichtige Moment den schenke ich dir oh, Die Musik ist so geil dieser Moment ist so geil die Katze Einer episch Gigantenhieb Oh, yo. oh, oh, oh. Der kämpft doch mit Damn, Gigantenstoß Jo Übertreib. Oh, ist das der Dash? Ja, ist der das Dash! Ohoho. Damn. dünner brand Oh oh, oh oh. denke, das Vieh kann auch sterben? Weil was passiert, wenn Sascha und seinem Sender sind? Haben wir dann verloren? Das Sonnenlicht wird stärker. Mach doch kein risiko wenn du schwörst! Ähm. Um. Lass wir mal Juwelenkraft ein. Giganten hier noch nochmal. Alter, sieht das geil aus. So episch. Jo, es ist im gelben Bereich, Leute. Es ist ein game Bereich. Gigantenschuss. Yes! Hi Deiner Wurm. Nein, zwei Verdammt! Angriff sinkt! Aber hopp noch ein weiteres Bummer, ne? Relax so. Kremi. Ah. Du hast auch sehr viel getan. Du hast uns immer aus der Patsche geholfen. Muss auch einen Beitrag leisten. Ganz dringend. Ein Volltreffer. Es ist im roten Bereich. Was passiert, wenn ich wenn man hier verliert? <lacht> ist ein Gala verloren? <lacht> Was? Was passiert hier? Oh. Oh, nice. So. Brim und Tini. Haben es auch verdient, aber wir haben keine Zeit. Deshalb entscheide ich mich für Zwollock. Damit wir alle gerade robuste Pokémon hier draußen haben. Ja gut, was mit Schein ist, weiß ich nicht. Jaula, nice. Also nochmal ein Angriffsboost. Oh. Knuscher! Bearm! Ja, es ist fast dort! Es ist fast dort! Was macht es? Oh. Ich finde die Form auch so hässlich. Relaxo! Nooooo! Armes Relaxo. Nicht weinen. Nicht weinen. Okay. Selimbrim und Houtini müssten jetzt eigentlich draußen sein. Aber es wird er ja jetzt eh verlieren, das viel, das wird jetzt eh sterben, von daher. Aber ich bin euch allen dankbar aus meinem Team. Ihr habt alle tapfer gekämpft. Und nun retten wir Gala. Jetzt, Maike, stopp die Ente Nicht fangen! <lacht> nee, ich will es nicht fangen, kein Bock! Machen wir mal einen ganz normalen Hyperball. Bitte bleibt im Ball! Wenn nicht, dann bin ich so abgefuckt. Pokéball, go! Eins, zwei. Wie <lacht> <Geil. lacht> etwas aufgebaut wurde. Es ist drin. Wir haben die finstere Nacht beseitigen können. Vielen Dank, Sascha an den Sommercenter. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Score City. Jetzt kommt der Champ-Kampf doch noch. Drei Tage später. Boah. Wie bitte? Was hat sich tatsächlich gestellt? Sachen gibt's, das hätte ich nicht erwartet. Ich schon, was blieb ihm auch anders übrig. Dieses ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. er war schließlich äh, er war es schließlich, der Endynados erweckt hat. Puh, ich hab geschlafen wie ein Kleinstein. Dass es nicht in dieser Gen gibt. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Ohne die Hilfe von Samazenta und Sashian hätten wir Endonados nie besiegen können. Nur Delian scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das, Cham um um das Champ-Match gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz himmelig vor Freude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Score Scoreschallion statt. Wo auch sonst? Auf geht's! Und oh, die Kickstarter sind doch nicht. Okay. Endlich ist es Zeit für das Finale. Da ist Challenger Maike. Yeah. Oh, oh, das wollte ich nicht. das wollte ich. Score Stadium, das sollte sein. Ich nehme jetzt insgesamt 50 Minuten gerade auf. Eigentlich müsste ich auf 60 Minuten machen, damit ich zwei Folgen draus habe, aber... Ich weiß nicht. Und ich merke es jetzt. Hier links ist eine Pokémon Center. Habe ich hier schon mit den Leuten geredet? Oh. Ja, ja, habe ich. Ich erinnere mich. Pff. Sorry Leute, ich bin dumm. Sorry, dass ich immer so weit weggerannt bin. Ich hab's nicht gecheckt. Okay. Huh, was eine Folge, oder? Vielleicht wird diese Folge einfach kürzer. Weiß es noch nicht. Die Entscheidung Ja, Ich bin so aufgeregt. Da ist Maike. Ist das ist nicht unser unsere äh, unser Fan. Oh Gott, die Aufregung. Los, du schaffst das. Stark und besiegbar, die allerbeste, Maike. Krieg ich ein Autogramm? Klar, komm her. Ja. Das Challenger, Maike. Yeah. Maike. Ein hoch auf dich, Maike! Was steht da oben? Maike! Mach dich dann fertig, ich weiß, dass du schaffst. Die ganze Welt fiebert bei diesem Kampf mit. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnen wird. Endlich ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Du bist schon so weit gekommen. Jetzt muss es einfach gewinnen, Maike. Wir sägen den unschlagbaren Dino- und Leute eine neue Ehre ein. Das werde ich. Aber erst in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Ich bin um überlegen, was ich jetzt beim währenddessen mache. Weil die Folge ist etwas zu kurz. Hm. Hier wird unser Kampf aufgetragen. Wenn ich da durchgehe. Dann mich speichern. Man kann die Geschmuck speichern, ja. Wir haben noch Liga-Karten, die wir uns anschauen wollen. Da Mel. Nio. Mary. Max. <lacht> Roy. Papelle, aber tatsächlich Max hat eine 69. Betis, Rose, Kabu, Kate, Delion, Jaro, Hop und Max, alte Karte. Ja, so war. Und das ist meine Karte. Ja, yeah, rüber. Mhm. Ich würde sagen, einmal campen wir noch. Liebt mein Team, ist halt super. Komm mal her. Komm her. als ob es immer noch genauso langsam ist. ihr ja, Habt Spaß. Süße. Komm her. Hm? Ich meine ich Komm mal her, komm, komm, komm, komm, komm. komm, komm. Oh Digga, die braucht ja auch so mega langsam. Boah. Bokusan. Er sagt mir nicht, die braucht auch so lang. Hört sich an, als hätte ich sie irgendwie Stöcke-Schuhe an. <lacht> Kraft an! Nice! Kurz. Ähm. Ähm, wie mache das? Kommt sie noch? Ich weiß es nicht. Okay, komm, reicht. Ich will gerne, dass du kommst. Mal, wie es sich freut es ist so süß komm schon schaffst das so sobald kursi äh, da ist werden wir kochen und danach die folge beenden wird eine kurze folge ja was hat kurz es gibt halt nicht mehr viel zu machen ist ich werde auf jeden fall Ah, irgendwann nach dem Let's Play den Currydex vollfüllen Und euch alle zeigen Die im Let's Play Oder ich werde allgemein alle zeigen, glaube ich sogar Ist in Spiellaune Wie geht's? Lass uns spielen Oh, wie sich freut oh, Komm, greif an Müssen üben Ist jetzt der alles entscheidende Kampf <lacht> Nice Noch mehr, du schaffst noch mehr Yeah noch mehr? Da komm, hier oben. Kriegst du es? Nice. Hier unten? Siehst ich, kriegst du das? Ja. Gut gemacht, Süße. Mhm. Jetzt werden wir kochen. Okay. Das auch du heute sein. Äh... Ich würde sagen, Mama, ein paar Kartoffeln. Kartuschke. Und dann nehmen wir eine Amarena-Beere, eine stine eine Laprus-Beere, eine börse beere eine persim eine äh, äh zwei zitre Äh. eine Tahai-Beere, äh, Tahai eine rospel und dann machen wir noch irgendwas random. Hey, hier, das hier passt schon. Perfekto. Und Katoschki. Oh, Intellion hat schon Hunger, aber er kommt nicht durch. Ich drück so schnell, ich kann. Wieso kommt das Feuer nicht schneller? echt so schnell. Ich kann digga Oh Gott! Ich mache so schnell wie ich kann. Ich glaube, das ist am besten. Na komm! Na komm! da komm! Na komm! Na, komm! Das wird lecker! Das wird super, Leute. Vertraut mir, ich bin Profi. Yes! jetzt Yes! Perfekt! Perfekt! Nice. guten Appetit. Oh, lam lust. Scharfes Kartoffelcurry. Ja, es war sehr gut. Kühlklasse. Patina Reia. Hä? Okay. Super. <lacht> wie es umgehoppelt ist Kremi kriegt ein Level Up Krass So, bevor wir die Folge wenden Wir wollen nämlich auf Ich will meine Aufnahme jetzt auf eine Stunde drecken, Ich es fast auf eine Stunde, deshalb ja. ähm, Wir haben noch ein paar ip Leute Nicht vergessen Okay, das war das falsche Pokémon Ah, Kursi wollte ich es geben Nice! Level 58 für Kusi! Hat mich noch bessere? Wir hatten noch Sonderbonbons! Äh. Hm. Routini. Ich würde sagen, ich gebe Routini. Sonderbonbon. Auch wenn das. Ja, war teilweise Verschwendung. Nicht so unbedingt. Silenbrim! Unbedingt Silenbrim! Mmh. Mmh. Zu risky, glaube ich. Lass jemanden Sonderbomben einsetzen für sie im Riemen. Zweimal. Oder? Ach, oh, verdammt. War dumm. Egal. Passt. Passt schon, Leute. Regt euch nicht auf. Ist okay. Oh, Gott. Okay. Aber sonst noch was? Mmh. Ich weiß nicht, was heute schon macht. Weiß nicht, ob sich das lohnt oder nicht. Mhm, mm interessant. So, TMs wollen wir noch anschauen. Zauberblatt Sehr was, oh, aber es ist zu so schwach, glaube ich. Hm. Örlicht! Wäre auf jeden Fall in meinem Kopf. Vielleicht werden wir nutzen. Mal schauen. Hm. Ich glaube, ich mache nichts davon. Weil das wäre jetzt, glaube ich, zu seltsam, wenn ich jetzt auch einmal wieder neue Attacken habe. Deshalb. Weiß ich, dass ich das Ende hier die letzten 10 Minuten wenig langweilig gestalte. Aber. Das soll ich ja nicht daran hindern. Das Video nicht zu liken. Das Video war nämlich bestimmt super für euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Bewertung da. Abo da lassen. Uh, ich hoffe, dass das jetzt auf 30 Minuten gestreckt. <lacht> nee, alles gut, Leute. Uh, wir werden in der nächsten Folge sofort gegen die Edeln kämpfen. Kein Rückblick mehr, kein Rückzieher. Wir werden instant gegen ihn kämpfen. Das, was wir vor zwei Folgen eigentlich machen wollten. Haut rein!